In meiner Erfahrung gibt es keine toxischen Menschen, sondern in den allermeisten Fällen, auf die Ausnahmen gehe ich ein andermal ein, erleben sich beide Partner gegenseitig als Verhinderer einer guten Beziehung. Die ganze Verantwortung für ihr Unwohlsein in der Beziehung auf ihren Partner abwälzen, gibt es keinen Grund für sie, sich für ihre Beziehung einzusetzen. Böse gesagt, die Diagnose kann dazu dienen, sein eigenes Verhalten nicht kritisch hinterfragen zu müssen. Das hat nicht nur zur Folge, dass sie in der aktuellen Beziehung unglücklich sind, sondern dass sie auch in der nächsten Beziehung nur das Verhalten des neuen Partners und nicht das eigene überprüfen. Deshalb kann die ständige Warnung, Vorsicht, toxische Beziehungen dazu führen, dass Menschen und Beziehungen, die, wenn sich beide dafür einsetzen würden, gelingen könnten, vorzeitig aufgeben werden.